Liebes Tagebuch Letzte Nacht war ich mal wieder am Würfelpark Ich kenne keinen anderen Ort an dem sich so viele Möchtegern-Gangster versammeln Alle standen sie da mit ihrem illegal verdienten Karren Und ich? Ich stand mit meinem Downtown Cab am Rand und beobachtete alles Als ich wegfahren wollte Fuhr mir so ein Asi FIB-Typ voll hinten rein. Autsch! Florian ist seit dem Vorfall in der Tequila-Lava im Knast. Sein Entlassungstermin steht aber schon fest. Man könnte meinen, dass der Vorfall spurlos an mir vorbeigegangen sei. Doch das war er nicht. Ich stelle mir nun täglich die Frage, wem ich hier in dieser Stadt überhaupt noch trauen kann. Hinzu kommt, dass ich immer noch vor der Tür meiner Wohnung schlafen muss. Mein Vermieter hat mal wieder abgeschlossen. Aber was soll's? Wenigstens sitze ich nicht im Knast. All right.